Hey Rocky. Ja. Es war ich doch vorhin die Re äh Rede, dass ich auf dem, auf dem Weg zum Theater ähm, überfallen wurde von einer Gruppe Japaner. Wie? Du wurdest überfallen? Von Japanern? Von mhm. oben. Da kommt wir ich her. Ich hab gesagt, dass Mario Sunshine nicht so cool ist. Das haben sie persönlich <lacht> genommen. Das haben sie sehr persönlich genommen, okay. Ich du hast alles richtig gemacht. Okay. Aber ich hatte Angst. Ich konnte auch gerade noch so entkommen. Ja, das macht mir so auch. So wie die anderen Male. Hm. Guck mal, ob, da irgendwo, ob du dich irgendwo durchbomben kannst. Dazu benutze ich mein extra cooles Visier. Aha. Ich glaube, da kann man sich <lacht> durchbomben. Ich glaube schon. Kannst auch einfach Powerbomben nehmen. Das geht ein bisschen schneller. Ja, das wollte ich gerade auch tun. So. Oh, uh. rechts und nach links äh, nach unten geht's. Nein, doch nicht die... Ja. ja, passiert. Wir haben genug. Wir haben genug. Irgendwas sagen wir, man muss da durchrennen, oder? Ich kann mich nicht mehr an den Raum erinnern, ehrlich gesagt. ah der sieht nicht an. Nee. Da oben sind diese Elektroviecher. Die kenne ich aus Prime und Zero Mission. Das ist nicht gut. weil die sind böse. Das ist echt... Das ist gar nicht gut. Irgendwas sagt mir, dass ich hier noch nicht lang muss. Ja, wobei... Ich... Ist das vielleicht nicht... sogar die Station der Weltraumpiraten? Hm ja das, das ist, kommt mir sehr bekannt es vor. Es ist das, ist das Chip. Also es ist... Ich weiß nicht von wem es das Schiff ist. Ich denke mal von Piraten. Ah, warte. Hier ist bestimmt irgendwo eine Missile. Warte, ich möchte ich möchte noch noch mal, ups, da nochmal... Irgendwas kannst du mit diesem Ding machen. Oh, ja, da geht's weiter. Hm. Du kannst einfach oben lang gehen dann. Oh mein Gott, ich hasse diese Geister. Warte mal, vor allem sind die auch so weird, diese Geister. Du bist, ja. <lacht> Warte mal, dann echt bin das Powerbomb mir doch egal. Es ist, ist viel angenehmer. Ich glaube, du musst ganz oben lang. Hm. Okay, pass auf. Hätten wir doch, oh mein Gott. hätten wir doch ja. nur den Power Grip. Nee. Was? Irgendwas sagt mir, dass da was falsch ist. Ist das vielleicht irgendwie ein Rückweg oder so? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, gut, ich gucke erstmal, da war ja noch ein Weg nach unten. Ich gucke da erstmal rein. Ja. Bevor ich noch was falsch mache. Das will doch niemand. Oder? Nee, überhaupt du nicht. du das? Nein. Das will ich auch hoffen. Was, was, was, wenn das denn passiert? Willst du mir verdrohen? Nein. <lacht> ich <lacht> doch nicht. Ich, ich, will aufpassen. Ich, ich, ich, ich habe Kontakte ins Ausland. Ich frage mich, <lacht> wo. <lacht> also hast du sie geschickt? <lacht> <lacht> ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts okay. <lacht> damit zu tun. Ich, hab, ich hab's überhört. Okay. Warum müssen eigentlich... Map, <lacht> Das Projekt ist in eine komische Richtung... Das ja, stimmt ja kein Strom. Ja. Deshalb, funktioniert, jetzt... deshalb funktionieren auch die ganzen... Laufbänder und, und Türen nicht. Da ist was dran. Irgendwas sagt wird, dass wir den Strom gleich finden. <lacht> oh mein Gott. nach... Oh nein, das kann ja anvisieren. Ich dachte, du schießt nur gerade. Aus. Zack so primitive Gegner jetzt noch im Spiel, oder was? Hm. Ja echt, Daniel, was denkst du von diesem Spiel? Das, das wäre doch kein gutes Level-Design. Findest du? Uh, du bist schon beim Boss gelandet. Ach so. das wieder Boss machen. Geil. Oh mein Gott. Was musst du... Nein! Oh mein Gott, ich... ich was? Warum, warum spawnt er in mir? Oh Gott, ich werde sterben. Bei mir es ein bisschen, aber... Ist interessant, Echt? Ja, manchmal. Das ist Sehr interessant. Ah ne, ja, aber es geht inzwischen wieder. Okay. Kannst auch, das Kannst auch Super missiles nehmen, das ist ein Boss. Das ist dran. <lacht> Vielleicht verschießt du alle einfach daneben. <lacht> ich kann ihn nur angreifen, wenn er... Ich hätte es gedacht, wenn sein Auge auf ist. Mhm. Nein, nein, nicht unbedingt sein Auge, wenn er nicht mehr durchsichtig ist. Also. war ins Auge treffen, das das, das habe ich noch nie gesehen. Vor allem nicht so bei anderen Serien, die. Ja, Zelda heißen. Sag, ich weiß gar nicht, wie ich das ausrechne. Ich habe auch keine Ahnung. Ich will keine Missiles. <lacht> Vor allem die missiles spawnen außerhalb des <lacht> außerhalb des beweglichen Re Bereiches. Das ist nicht gut, das Uh! Oh mein Gott, ich werde so sterben. Ich ja, bin so langsam. Du hast noch Reserve-Tanks, ich glaube zwei oder drei. Ich bin schon nicht irre. Der ist aber schon rot, also der, der ist nicht mehr lange am Leben. Ich würde schon ganz gerne Heilung haben oder so. Mm. Ich hab gehört, das ah, er hilfreich sein. So. Jetzt ganz schnell auf. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ja, weil du gerade deinen Reservetank aufgeladen bekommst. Okay. Ah, er ist tot. Er ist tot. Oh mein Gott, es hat so viel gelegt und ich bin fast gestorben. <lacht> ich will dich. Hört auf. Alter, ich ich, ich, ich glaube, ich mag den Boss nicht. <lacht> oh mein Gott. Ja. <lacht> oh. Ja, das Licht ist wieder da. Wer hat's gedacht? Ob ich das gut oder schlecht finden soll, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, ich gehe erstmal speichern. Geiste... Was hältst du davon? Ja. Ich oder erstmal erst die, die Mapdata holen. holen. Oh mein Gott. Also es lebt einiges wieder. Aber es gibt halt keine Geister mehr. Mhm. Ich habe gehört, das ist ganz angenehm, weil... Die tun weh. Und die sind jetzt ja, nicht die mehr tun da. tun sehr weh. Und die, die sind schlimmer als manche äh, Doktor, Doktoren. Oder? Uh, Mapdata, Map-Data. Ja. Alter, die map -Data. So groß ist es halt echt nicht. Nee, aber ich, ich gehe trotzdem erstmal Spanisch an. okay? Ich habe Angst. Ich habe einfach zu sehr Angst, dass das jetzt nochmal schief gehen könnte. <lacht> ja, das, das ist äh, die Station der Weltraumpiraten. Es ist halt einfach das wack Ich weiß nicht von wem es ist, aber es würde Sinn machen. Ich kenne die Roboter und ich habe ja letztens auf Zero Mission durchgespielt. Die Roboter gab es dort auch. Ja, das stimmt. Es ist nichts passiert. Ja. OBS ist Absolut nicht gerade gekrascht. Links war es noch nicht. Links war es noch nicht. Ich weiß, ich, ich möchte aber erstmal speichern, bevor noch was passiert. Also... Ich traue ich trau hier nichts über den Weg. Warum bist du so gemein? Das Spiel will doch nichts. Nee. Nur nicht. Okay, gehen wir weiter. Übrigens, kann ja immer noch drauf stehen. <lacht> oh Mann. Weil Man wahrscheinlich irgendeinen krassen Fakt erwartet, aber. Ja. Ich hab's Geh irgendwie. Hier dann. Ich irgendwie schon erwartet. Was ist hier drin? Oh, super, halt... Ich Muss halt aufpassen, weil hier sind jetzt überall ja. kaputte Käbel. Ich glaub. <lacht> ich jetzt irgendwie... irgendwie wirkt der, der Raum komisch. Der wirkt sehr komisch. Ich scanne den mal. <lacht> muss ich. Okay. Äh, hier gibt es nichts weiter. Alles klar. Ich. Er wird auf. halt sehr komisch, muss hm. man sagen. Äh, ja, ich. Dann gehen wir halt weiter nach oben. Willst du nicht rechts jetzt mal lang gucken? Dann ging ja eben nicht weiter. Stimmt, warte mal. So. Ah, das war doch. Da ja. war doch irgendwie. Ein... Ah, ja, stimmt, weil der Roboter jetzt weg ist, ne? Ja, vermutlich kann man da ich Ist eigentlich blöd, warum wechsle ich 2000 Mal durch das Waffenarsenal? <lacht> okay. Hmm, I see. Ja. Und die kenne ich auch aus Metroid Prime. Ganz eklige Viecher. Mm. Oh mein Gott. Und vor allem musst du aufpassen, sobald du in den Speedbooster kommst, rennst du dann deutlich schneller als. das Ding. So. Oh mein Gott, ich hasse, ich hasse diese Gegend. Warte mal. Hallo. So, ähm. Ist hier nichts? Was? Ich glaube, das ist ein Rückweg. Scan. Geh du mal weg. Scan mal. Oh, kannst du den runterschubsen? Ja? Ja. Oh, in dem. In dem Ding geht's weiter, siehst du das? Ah, stimmt, das war ja auch blockiert. Wow. Was ist das? Super Ich weiß nicht Oh mein Gott. Ich glaube der Raum war auch nur dafür da, oder? Hier gibt's ja, ich würde noch mal weiter gucken. <lacht> ich mag den Scanner, okay. Der, der äh, ist cool. Nee, hier gibt's nichts. Ich meine, X-Ray-Visor, den gibt es auch in, ähm, Metroid Prime, aber der funktioniert halt komplett anders. Ist der nicht so, wie so eine Wärmebildkamera oder so? Ja, so, nein, nicht das. Aber mit dem kann man unsichtbare Türen sehen. Es gibt unsichtbare Türen tatsächlich. Und, ähm, es gibt auch noch Sachen, die man später im Spiel sammeln muss. Und eines dieser Dinge ist hinter einer Tür versteckt, die man nicht sehen kann. Lol. Aber hier, das ist hier, in dem hier in dem Spiel zeigte er eher so kaputte Sachen an oder so oder halt ähm, auch Items in den Wänden. Ich finde das ist ein bisschen was anderes. Ja, gut. Ja, schon. schon. Oh mein Gott. <lacht> Wir nehmen die Missiles ab sofort. Ja, für dich auch. Hm. Kommst du da hoch vielleicht? Warte mal das hier irgendeine Stelle? Vielleicht, wenn du rennst und mehr Anlauf hast, oder vielleicht, vielleicht ein Wandsprung? Ja, ha. habt ihr das gesehen? Der war der, was das kann ich nicht immer. Oh Gott, nein, ich glaube, hier <lacht> sollte ich nicht sein, oder? Ich glaube, du solltest hier sein. Keine Ahnung, es sieht interessant aus. Die nein, ich will es nicht weiter probieren. Du bist ich, du bist weiter, du bist schon weiter voran, als du nach Dings musst. Okay. Fuck. Oh nein. So was hat jetzt gefehlt? Zwei Supermissals, ne? Ja. Ist okay. Ich habe gespeichert. Ist Siehst du? Ja. <lacht> ich sehe es. Warte, sind. Guck mal auf die Karte, was jetzt alles weg ist. ich weiß nicht, was wir alles erkundet hatten. Ah ja, links, die... Was da drin? Die Map-Data, oder? Nee, ah, nee, da fehlen ja zwei... Warte mal. ...zwei oder drei Supermisser oder? Ich bin mir ja gerade gar nicht so sicher. Nochmal, ich habe äh, dich nicht verstanden. <lacht> also, ich glaube, es fehlen zwei oder drei Supermisser container ähm. Also ich habe links eingeholt, dann rechts und sonst... Äh, das war ja der Raum mit den... Okay, dann... Ja, dann habe ich mir hochgegangen. Eins. Verpasst. eins. Und, ja. ja. Alter, ich habe verschossen. Oh nein. Nein. Hör auf. Existiert einfach nicht mehr. <lacht> Jeez, ja, ich, ich hab's auch gemerkt. Gemerkt. <lacht> machen das hat mein herz da müssen nicht irgendwelche krassen halt. typen die irgendwie diagonal mit den powerbomben vorankommen die mit den powerbomben mit den ganz normalen bomben ich habe keine ahnung irgendwie so diagonal das ist das, ist, das finde ich krank das ist illegal Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung, wovon du redest. Okay. Das hat niemand, Rocky. Absolut niemand. So, ich speichere jetzt nochmal ab. Und äh, dann gucke ich weiter. Warum? Soll ich nochmal in den Raum mit dem Wasser? Du halt... Ja, du warst fast drüben. Okay. Der hat das letzte okay, Stück dann gefehlt. Dann speichere ich erstmal. Haben wir nicht sogar zwei Reserve-Tanks gehabt? Äh, guck mal rein. Das Menü. Äh. Ja, die hast du eben beim Boss ausgebraucht. Mann, so schlecht war ich. Ui. Ja, da wurdest du ja so kurz, konntest du dich nicht bewegen und da hatte er deine Reservetanks aufgefüllt. Du hast aber auch nur die Hälfte der Leben, als du in den Boss reingegangen bist, also. Ja gut. So, dann gucken wir mal hier wieder rein. Und stellen fest, dass ich... Und... Oh. Ja, und übrigens war das äh, der Boss Phantom, also vom Phantom. Und jetzt so, so richtig krasse Facts: äh, die, die schon mal sich ein bisschen mit Super Metroid Speedruns ja nicht unbedingt selber gespeedrunnt haben, aber sich dafür interessieren. Oh mein Gott, warte, warte. Ähm, ja, Phantom äh, ist da im Speedrun tatsächlich der erste Boss, den man macht. Man überspringt Crate einfach. Lol. Und macht den und macht den später erst. Was sehr interessant ist. Aber es ist halt auch verdammt schwer, soweit ich weiß. So macht man das okay. da. Hier. Nein, wusste ich nicht. Das ist sehr gut ja gut gemacht. Was ich hätte es vermutlich nicht so gut hinbekommen. Weiß ich nicht. Weil ich zu, zu ungeduldig bin. Oh Mann, das ist alles. Äh, ich habe einfach das Gefühl, dass das hier falsch ist. Aber andererseits gab es andere Wege. Ja, ja, toll, jetzt bin ich draußen. <lacht> Egal, geh okay. einfach mal weiter. Oh nö, wir sind ins Wasser gefallen. Passt schon. Nee, es, es sieht halt nicht so aus, meine Steuerung ist sehr eingeschränkt, okay. Verdammt. <lacht> Aber kann man sich an den hochziehen? Kannst du da raufhoffen? Nee. Kommst du da vielleicht dennoch hoch? Probier es. Oh, vielleicht mit ein bisschen Anlauf. Nee, ich glaube, das ist. Nee, das ist gewollt, dass das nicht geht. Geht der noch mal weiter rechts. Ich habe keine Ahnung, wo ich uns das führt, aber ich bin einfach interessiert. Okay. Warte mal. Ich probier mal was Verrücktes. Hier sollte es doch gehen. Mein Gott. Nee, nee, ich glaube, das ist nicht... Ich glaube, es geht nicht. Mir? Na gut. Fuck, das, das sah so aus. Oh. Da fehlt ein Pixel ja. oder sowas. Ich, Mann, so ein... Nee, ich, ich glaube, das ist gewollt, dass das nicht ja. geht. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir vielleicht ein wichtiges Item bekommen. Das... Ich meine, das sieht nach einem wichtigen Raum aus, muss man dazu sagen. Alter, geh weiter. Mm. Oh mein Gott. Vielleicht hätte ich es sogar hinkriegen. Warte mal. <lacht> ich will es noch mal probieren, das ist jetzt äh, zu wichtig. Nee, nee. Oh, pass auf. Die Dinger ziehen 50 Leben ab. Oder 40. Na nee, gut. Ich könnte noch einmal kommen, was bist du tot, Daniel? Ich weiß. <lacht> ich will dich nur darauf hinweisen. Oh nein, ich springe nicht einfach so in die Gegend. Ich habe Angst, dass da Gegner sind. Ich hau ab. Ja, ich glaube, wir haben uns ein bisschen... Ja, vertan. Hm. Nicht funktioniert, ich, ich würde es aufgeben. Es ist überhaupt kein langer Weg. Also wenn ich, du nochmal nicht rückwegst, ist das nicht schlimm. Oh no. Bei mir leckt nix. Ich hab dich nicht verstanden, wegen viel das. Auf Discord. Ja, ich weiß nicht. Mhm. Das ist überhaupt nicht seltsam. Nee, überhaupt nicht. So. Okay. Jetzt dürfen wir den Weg zurück. Äh. Geht's da nicht irgendwo lang? Vielleicht. Lol. Geht's lang? Oder oh, auch nicht? Da rechts. Da, da rechts? Ja moin. <lacht> ETF. Ich mach irgendwas kaputt hier. <lacht> ich, hab, ich hatte auch ein bisschen Angst. Warte mal. Sieht, aus wie ein ja, sieht aus wie ein Rückweg. Ich, ich hoffe es. Oder oh, es gibt ein Item. Hm. Oh Gott, das ist eine Plattform. Du, du Scheiß. Okay. So, wir können jetzt auch... Wenn wir die nächste Speicherstation finden, können wir auch, glaube ich, Pause machen für den Part. Finde ich gut. Was? Okay, da muss ich schnell sein. Oh nein. Oh. Da, da bist du sicher. Verdammt. Das ist nicht gut gerade. Oh mein Gott. Das ist absolut nicht gut. Sind dann immer weiter... Warte, wir gucken mal. Boah, ist das. Das ist schwer. Ach du Scheiße. Mm. Soll ich lieber zurück zur Speicherstation? <lacht> ja, der Weg zur Speicherstation ist halt auch gefährlich. Ja. Ich kann eigentlich nur noch sterben. Ja, komm. Dann. <lacht> eigentlich komm nicht Wir klar. wissen ja, wo das wir in... Wasser so. Also. Okay. Ich meine, ja, wir sterben halt vermutlich eh. Du kannst es ich probieren. Kann's probieren. Wenn ich es hinkrieg. Ich werde nicht hinkriegen. <lacht> Alter, das ist halt verdammt schwer. Ja, da kommen noch so Funken unten raus. Na klar. Ja, okay. <lacht> Eintreffen. <im> Na! <lacht> <lacht> <lacht> Gut, oh, so. Mann. Na toll. Ähm, ja, das war interessant. Sehr interessant. Mm. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. <lacht> Bis super nächsten Tschüss. <lacht>